Staubartikel oder Haare können Sie ganz einfach mit einem Zahnstocher entfernen und das Kunstwerk dann mit einer Box abdecken. Nun geht es weiter mit Schritt 6.